Morgen vor dem Video wollte ich zwei Leuten gratulieren, die heute Geburtstag haben. Einmal hallo, Ramin, alles Gute zum Geburtstag und Taus Sammy, auch alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Heute mal wieder eine Folge Skybones. Wir haben uns was hier zurechtgelegt. Und zwar 100, 162 Arkan-Charts, die wir jetzt aufmachen werden. Und ein fetten Duellist-Chart, den ich von Justin gesponsert bekommen habe. Einen alten Freund, den ich schon seit früher kenne. Ich glaube jetzt seit einem Jahr. Und der hat aufgehört zu spielen und hat mir jetzt einige Sachen gegeben. Echt Dankeschön an dich. Ist echt zu kräftig Ist einfach zu krass. Okay. Ihr könnt ja jetzt mal. Einen Kommentar verfassen, ob ihr denkt, dass ich hier einen Chart rausbekomme oder ob ihr auch schon mal einen Chart rausbekommen habt. Ich werde jetzt erstmal alle Arcane öffnen und dann den Immortal ähm, Also es wird wahrscheinlich jetzt mit Zeitraffer sein, weil es sonst 5 Jahre dauern würde dieses Video, also bis gleich. Forge Sense, ich wusste gar nicht, dass man eine Forge Sense da rausbekommen kann, aber heftig. Okay, weiter. Ach Du schande, wir haben jetzt schon so viel, so viel das nur durch so ein paar Dinger und eine Forge Essenz dich zweite Forge sense heftig Eine dritte myself skip my Feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. no can break, break Try not to hold. Me Stück. Jetzt können wir einen Schad rauskriegen. Komm. Jetzt sollte der Schad langsam kommen. Boah, wenn jetzt noch einer kommen würde. Komm. Okay, wir haben einiges an Boah, das ist echt. So viel haben wir bekommen: vier Forge Essenzen. So viel Dust. Und hier oben auch noch nochmal. Heftig. Und das mit äh, zwei, nee, 162 Arcan -Charts. So viel das ja, Passt, würde ich sagen. Okay, jetzt machen wir den Chart auf. Okay, zack. Und zack. Komm. Den anlocken wir jetzt. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte. Bitte bleib stehen. Nicht weiter, weiter. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Nein, bleib stehen. Ja Mann. Wir haben es What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab nicht Duelist anloft. <lacht> What the fuck? Ist doch nicht wahr, Junge! <lacht> Nein! Eins ob, Mann. Eins ob! Ist doch nicht wahr! Jogi, ich habe hab erst zwei fucking Charts geöffnet Okay, hier, Zombie, dein Remotibus aus Ach du Schande, ich habe erst zwei Charts geöffnet Und beide anlockt Das ist ein Witz Okay, schauen wir mal, was da drin ist Ein schönes KO-Sword Dann haben wir noch hier Schöne Open Ables Da machen wir im nächsten Video einfach auch nochmal ein ordentliches Opening. Ach du Schande. Ey. Einfach Dualist-Anlook. Ist das heftig. Okay. Danke erstmal an dich, Justin. Ne? Erstmal allen Herz für Justin. In den Chat bitte. Also unten in den Kommentaren. Moin, moin. Wir machen jetzt noch ein paar XP-Flaschen auf und gucken, ob wir jetzt noch ein paar Level aufsteigen können. XP-Flaschen wurden auch von Justin gesponsert. Also Dankeschön an dich, ne? Okay. Okay. Dann machen wir die jetzt mal auf. Zack. Zack. 35. 36. Uff. 37. 38. Okay. 39. 40, 41. Ach du Schande. Okay, danke Justin. Durch deine Hilfe bin ich jetzt schon 41, würde ich sagen. Also, Prestige kommt immer näher und näher. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal ein paar Leute KO'en. Also, oder ich sammle ein paar KOs und werde dann so eine Folge machen, wo ich einfach Leute random KO. Also, haut drin! 啾啾